In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe der Aktivität Terminplaner Studierenden Termine zur Verfügung stellen können, die für die Koordination von Abgabegesprächen, Sprechstunden oder mündlichen Prüfungen verwendet werden können. Die Grundfunktion des Terminplaners umfasst dabei die Erstellung sowie Organisation von Terminen, aus denen Studierende frei wählen können. Um nun den Terminplaner anzulegen, Aktivieren Sie zunächst die Bearbeitungsfunktion mit Bearbeiten – Einschalten. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Material oder Aktivität anlegen. Dann wählen Sie in der Liste den Eintrag Terminplaner aus und klicken anschließend auf Hinzufügen. Auf der Seite der Einstellungsoptionen vergeben Sie zunächst einen Namen wie etwa Anmeldung zum Abgabegespräch. Tragen Sie danach eine aussagekräftige Beschreibung ein, zum Beispiel melden Sie sich hier zu einem Abgabegespräch an. Anschließend definieren Sie jenen Zeitraum, in dem Sie Studierende für die Termine des Abgabegesprächs anmelden können. Wollen Sie hier keine Einschränkungen, dann deaktivieren Sie diese Checkboxen. Im vorliegenden Fall können Studierende 30 Punkte beim Abgabegespräch bekommen. Um diese Punkte eintragen zu können, klappen Sie zunächst den Abschnitt Bewertung auf. Tragen Sie nun beim Parameter Maximalpunkte den Wert 30 ein. Unter dem Abschnitt »Terminplaner – Einstellungen« können Sie nun die relative Deadline zur Anmeldung setzen. Die Standardeinstellung besagt, dass sich Studierende bis zu einer Stunde vor Terminbeginn an- und abmelden können. Eine weitere Einstellung ermöglicht Ihnen die Abwicklung von Gruppenterminen. Bei Gruppenterminen reicht es grundsätzlich aus, dass jeweils ein Mitglied einer Gruppe die Anmeldung für die gesamte Gruppe durchführt. Gruppenkolleginnen werden automatisch zum Termin mit eingeschrieben. Mit vorhandene Gruppen werden die existierenden Kursgruppen für diese Anmeldung verwendet. Mit Gruppen für neue Termine anlegen wird eine neue Kursgruppe für jeden neu erstellten Termin im Hintergrund angelegt. Mit Gruppen für gebuchte Termine anlegen wird auch eine neue Kursgruppe für den Termin angelegt, allerdings erst dann wenn er das erste Mal gebucht wird. Mit den letzten beiden Optionen können Sie gegebenenfalls einstellen, dass auch die zuvor ausgewählten Lehrenden mit in die Gruppe eingetragen werden. Im vorliegenden Fall benötigen wir keine Gruppenanmeldung und belassen die Standardeinstellung Kein Gruppenmodus. Mit dem nächsten Parameter setzen Sie die Sichtbarkeit der angemeldeten Studierenden. Sie können hier einstellen, wie die Namen der Studierenden angezeigt werden. Also entweder anonymisiert, nur die Namen der Terminkolleginnen oder die Namen aller Teilnehmerinnen, aller Slots. Mit der nächsten Option können Lehrende die Granularität von E-Mail-Benachrichtigungen steuern. Sie können beispielsweise einstellen, dass sie nur im Falle von Ab- sowie Ummeldungen benachrichtigt werden. Weiters können sie Wartelisten benutzen. Wartelisten erlauben es Studierenden, sich für einen Termin anzumelden, auch wenn dieser schon ausgebucht ist. Sobald ein Termin dann doch noch frei wird, rückt die erste Teilnehmerin aus der Warteliste automatisch nach. Abschließend können Sie bestimmen, ob ein Kalender im Terminplaner angezeigt wird, bzw. ob Slots bei Trainerinnen erst dann aufscheinen, wenn tatsächlich eine Anmeldung erfolgt. Leere Slots werden im persönlichen Kalender nicht angeführt. Unter dem Abschnitt Terminausdruck Profilfelder können Sie definieren, ob zum Beispiel beim PDF-Export eines Einzeltermins gewisse Profilfelder wie Matrikelnummer, E-Mail-Adressen, Teilnahmestatus etc. auf dem Ausdruck aufscheinen sollen. Nachdem Sie alle Einstellungen getroffen haben, klicken Sie ganz unten auf Speichern und Anzeigen. Der Terminplaner wurde angelegt und Sie werden sofort zu der Ansicht weitergeleitet, in der Sie neue Terminslots hinzufügen können. Slots des Terminplaners können verschiedene Informationen enthalten. Erstens können Sie den Lehrenden enthalten. Hier können Sie Termine nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere im Kurs eingetragene LVA-Leiterinnen erstellen. Sie können einen Termin auch mehreren Lehrenden zuweisen. Markieren Sie hierbei gegebenenfalls die Lehrenden bei gedrückter Steuerungstaste. Mit der zweiten Option können Sie den Namen des Lehrenden verbergen, da es oft bei Abgabegesprächen oder mündlichen Prüfungen gewünscht ist, den Namen des Prüfers bis zum Termin zu verschleiern. Sie können auch die Sichtbarkeit für den Slot individuell ändern. Anschließend Tippen Sie den Ort des Abgabegesprächs ein, wie etwa Seminarraum 42a. Falls Sie über eine URL zu einer Wegbeschreibung verfügen, tragen Sie diese im nachfolgenden Feld ein. Danach geben Sie die Dauer des Termins ein, in diesem Fall 20 Minuten, sowie die Zeitlücke zwischen den Slots, in diesem Fall 10 Minuten. Falls gewünscht, tragen Sie nun die maximale Anzahl der Studierenden, die an diesem Slot teilnehmen dürfen, ein. Im vorliegenden Fall sind pro Termin zwei Studierende erlaubt. Mit dem Parameter Anfragen möglich ab können Sie definieren, ab welchem relativen Zeitpunkt sich Studierende zu diesem Termin anmelden können. Abschließend können Sie eine automatisierte Terminerinnerung für den Studierenden einstellen. Mit diesem Slot Anlegeassistenten können sowohl Einzeltermine als auch Mehrfachtermine angelegt werden. Geben Sie nun bekannt, in welchem Zeitfenster die halbstündigen Termine stattfinden sollen. Übrigens, mit der neuen Moodle-Version können Sie auch vergangene Termine anlegen, also bereits stattgefundene Abgabegespräche nachtragen. Im vorliegenden Beispiel sollen jeweils am Dienstag und Mittwoch zwei 20-minütige Termine zwischen 17 und 18 Uhr stattfinden. Wählen Sie hierfür den entsprechenden Tag über das Dropdown-Element aus und setzen die Uhrzeiten entsprechend. Mit dem zweiten Dropdown-Element für den Wochentag können Sie gegebenenfalls Termine eintragen, die über zwei Tage gehen. Gehen Sie beim Wochentag Mittwoch analog vor. Sie können nun erkennen, für welchen Tag wie viele Termine für welche Anzahl an Personen erstellt wurden. Unterhalb der Wochentage sehen Sie sogar eine kumulierte Berechnung aller Termine für alle Tage. Mit den Checkboxen Termin sichtbar können Sie Termine vor Studierenden verbergen und erst bei Bedarf später freischalten. Klappen Sie abschließend den Abschnitt Anderes auf. Hier können Sie bei Bedarf noch Kommentare zum Termin hinzufügen, wie etwa Vergessen Sie die Projektunterlagen nicht. Klicken Sie nun auf Änderungen speichern. Sie werden auf die Startseite des Terminplaners weitergeleitet, wo Sie grün hinterlegt die neu angelegten Termine finden. Auf dieser Seite finden Sie auch eine Vielzahl an Filtern, mit denen Sie bei sehr vielen Terminen nur die für Sie relevanten anzeigen lassen können. Um nun die Ansicht der Studierenden zur Slot-Anmeldung zu überprüfen, klicken Sie auf den Reiter Teilnehmerinnen-Ansicht. Die hier angezeigte Ansicht bekommen Studierende eins zu eins zu sehen. Gehen Sie danach zu den Terminen zurück, indem Sie auf den entsprechenden Reiter klicken. In der Zwischenzeit hat sich der Student Max zum ersten Termin angemeldet. Auf dieser Seite haben Sie nun zahlreiche Aktionen zur Verfügung. Sie können mit den Icons Slots bearbeiten, also die zuvor gesetzten Einstellungen ändern, den Slot entfernen, den Termin samt Anmeldungen drucken oder bewerten. Um mehrere Slots gleichzeitig bearbeiten, löschen, drucken oder bewerten zu können, gehen Sie wie folgt vor. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Studierenden, wählen mit dem Dropdown-Element ausgewählte Termine die gewünschte Aktion und klicken auf Start. Wir tun dies in diesem Video nicht, da wir den Termin von Max bewerten möchten. Wir klicken daher auf das Bewerten-Icon beim Slot von Max. Auf der nachfolgenden Seite können Sie nun markieren, ob Max beim Termin anwesend war oder nicht. Im vorliegenden Fall Ja und daher wird das Feld Anwesend aktiviert. Anschließend wird die Bewertung vergeben und ein Feedback eingetragen. Es kann vorkommen, dass Studierende ein Nachfolgegespräch benötigen oder einen zweiten Versuch der mündlichen Prüfung brauchen. Hierfür muss sich der Student erneut anmelden können. In so einem Fall aktivieren Sie das Häkchen bei Erneute Anmeldung erlauben. Um nun die Bewertung abzuschließen, klicken Sie auf Speichern. Auf der Startseite werden dem Termin nun Symbole hinzugefügt die über Anwesenheit, Bewertung und Feedback informieren. Weiters ändert sich auch der Status des Termins auf Slot bewertet. Abschließend sehen wir uns noch den letzten Reiter an, nämlich Registrierungsstatus. Im Abschnitt Benachrichtigungseinstellungen können Sie mit Hilfe des Buttons Senden allen Studierenden ohne Termin auf einmal ein Erinnerungsmail schicken. Möchten Sie aber die Erinnerungsmails einzeln versenden, dann klicken Sie im unteren Abschnitt bei den jeweiligen Studierenden auf den Button Erinnerung senden. Alternativ können Sie auch Studierenden die Termine selbst zuweisen. Hierfür nutzen Sie die Schaltfläche Termin zuweisen. Wir verschicken ein Erinnerungsmail an Otto. Bei Bedarf können Sie der automatisierten Nachricht einen eigenen Kommentar hinzufügen. Wenn Sie die Nachricht endgültig verschicken möchten, klicken Sie auf Senden. Wie wir es unter den Systemnachrichten erkennen können, wurde eine Mitteilung verschickt.